Also in meinem Fachbereich der Astrophysik und Astrobiologie wird es vor allem darum gehen, oder hoffentlich darum gehen, anderes Leben im All zu finden, die Frequenz herauszufinden, wie oft so Leben entstehen kann, rauszufinden, ob wir alleine sind, ob es viel, ob wenig Leben im All gibt. Das sind, glaube ich, so die großen Forschungsfragen in meinem Fachgebiet, die in den nächsten 20 Jahren beantwortet werden.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 Ja, Liebe Senior Scientist, bitte denkt daran, die Akademie ist nicht mehr wie sie vor 40 Jahren war. Vieles hat sich verändert, vieles wird sich verändert und hilft uns, die uns Jüngeren in der Akademie, in der Zukunft genauso tolle Wissenschaft zu machen wie ihr in den letzten 20 Jahren.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 Ja, ich denke, die Wissenschaft muss mehr in der Mitte der Gesellschaft verankert sein. Wir müssen äh, Ergebnisse aus der Wissenschaft besser an die Allgemeinbevölkerung kommunizieren und diese mehr auch in den wissenschaftlichen Prozess einbeziehen.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 Ich denke, dass es äh, das natürlich große Herausforderungen gibt in Umwelt äh, und im Bereich von Umwelt und Klimawandel. Äh, dabei ist es auch so, dass es viele Möglichkeiten gibt, äh, um mehr zusammenzuarbeiten. Und dabei, wenn man an die Möglichkeiten von Digitalisierung und künstliche Intelligenz denkt, ist, glaube ich, die Frage auch, äh, was man, wie man die äh, Fähigkeiten von Rechner und von Menschen gut kombinieren kann.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 Ich hoffe, dass wir in die nächsten Jahren sehr viel Wert auf Qualität legen können und ein bisschen weniger auf Quantität und auch achten auf andere Arten, auf denen man zum Forschung beitragen kann, sowie das Schaffen von Daten, von Methoden und natürlich auch immer noch Publikationen. Ich bin überzeugt davon, dass Wissenschaftler eigentlich wissen, was relevante Fragen sind für die Gesellschaft oder für ihr Forschungsgebiet. Aber dass sie heutzutage ganz oft wegen antiquierten Praktiken, irgendwelchen Anreizen davon abgehalten werden, das zu tun, was eigentlich relevant ihrer Meinung nach ist. Wenn man davon wegrücken würden und sie lassen würden, das tun lassen würden, was wirklich relevant ist, dann glaube ich, würde das System sich das schon selber einordnen.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 Ich gehe davon aus, dass auch in Zukunft die großen gesellschaftlichen und politischen Fragen, wie zum Beispiel Klimawandel, Umweltschutz, aber auch Innovation, vor allem technische Innovation, eine große Rolle spielen werden. Des Weiteren wünsche ich mir, dass immer Freiraum für High-Risk, High-Gain-Projekte geschaffen werden wird, sodass man dieses Out-of-the-Box-Thinking fördert, wodurch sich eventuell auch neue Wissenschaftsrichtungen erschließen werden.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 Anliegen und Wünsche der Juniors ein, äh, einsetzen, denn sie waren selber mal welche und dass dieses, diese Denkweise sie auch weiterhin ähm, verfolgen. Ansonsten würde ich mir wünschen, dass sie ihren Einfluss, ihre ähm, äh, Reputation benutzen, um die kritischen und kontroversen Fragen auch in der Öffentlichkeit und Politik zu äh, diskutieren. Ich glaube, die Wissenschaft der Zukunft verhandelt Fragen nach, einem hum nach einer humanen und ökologischen Gestaltung des Lebens. Äh, mit der Transformation eigentlich von einer sektoriellen hin zu einer postdisziplinären Forschungskultur werden die Forschungsgegenstände selbst eigentlich in den Vordergrund rücken. Das heißt also Nachhaltigkeit, die Relationalität sowie Soziotechnizität der Welt. Gleichzeitig aber auch ihre methodischen, methodischen Zugänge, also Formen der KI-Forschung, aber auch zum Beispiel Netzwerke, die dann die neuen Kristallisationspunkte der Forschungspraxis bilden. Ich glaube, die Gesellschaft ähm, der Zukunft sollte eigentlich die Diversität und Komplexität ähm, der Welt Rechnung tragen und das kann sie oder tut sie, indem sie sozusagen die Bedingungen der Repräsentation ähm, hinterfragt und eine Kritik an den aktuellen strukturellen Deutungsmächten vornimmt. Ich wünsche mir, dass die Wissenschaft schon jetzt offen und einladend ist äh, für neue Gegenstände, Methoden und vor allem für den, für, für den Nachwuchs. vor allem eine Frage sollte meiner Meinung nach die Wissenschaft in Zukunft beschäftigen, nämlich wie verschaffen wir uns gegenüber sogenannten alternativen Fakten wieder mehr Gehör. Für die Zukunft wünsche ich mir, dass die Wissenschaft wieder eine selbstverständlichere Rolle in der Gesellschaft einnimmt und ihr nicht von ja, doch erheblichen Teilen der Gesellschaft die Existenzberechtigung, ja, abgesprochen wird. Ähm, ja, falls Sie in Zukunft vielleicht ähm, in leitender Position sind, ein Forschungsteam haben, ähm, dann sorgen Sie doch in Ihrem Team in Zukunft dafür, dass dort die Bedingungen wissenschaftlichen Arbeitens herrschen, die Sie selbst ähm, früher gerne vorgefunden hätten. Bei Mir fallen hier in erster Linie drei grundsätzliche Fragen ein, die die Rahmenbedingungen der Wissenschaft betreffen. Zum einen, ähm, wie, ähm, wie können wir unsere Arbeit besser kommunizieren? Wie, werden, wie erreichen wir jeden Einzelnen besser und werden letztendlich auch glaubwürdiger? Ähm, der zweite Punkt, wie können wir die Qualität in der Forschung wieder ein bisschen steigern und über die Quantität stellen? Ich denke hier vor allem an die ähm, Ausbildung im Studium und in der Promotion. Ich bin der Meinung, dass viele Studenten und auch Doktoranden so ein bisschen auf Fließband produziert werden, zum Teil, die dann auch keine Perspektive später in der Wissenschaft finden. Genau, da müssen wir vielleicht wieder ein bisschen strengere oder andere Ausbildungswege finden. Auf der anderen Seite auch der aktuelle ich nenne es mal Publikationswahn, ähm, wo wir vielleicht wieder mehr zu qualitativen Messinstrumenten kommen müssen, weg von Publikationsmenge und äh, Zitationen, Impactfaktoren, um jeden einzelnen Wissenschaftler zu bewerten. Ja, und als letzten Punkt noch sollten wir uns vielleicht die Frage stellen, wie angemessen der klassische Ausbildungsweg eines ähm, Wissenschaftlers heutzutage noch ist, also klassisch von Studium über ähm, Promotion und die Postdoc-Phase, ist es für jeden Wissenschaftler, um ein guter Wissenschaftler zu sein, auch wirklich der, der, notwendige, der notwendige, ideale Weg, über diese klassischen Ausbildungsstufen zu gehen oder gibt es vielleicht alternative Wege, ähm, um ein guter Wissenschaftler zu sein. Ich bin der Meinung, auf jeden Fall, wir müssen uns der gesamten Breite der Gesellschaft wieder mehr nähern, jeden Einzelnen erreichen, wie schon in der, in der ersten Frage auch ein bisschen beantwortet, Akteure besser einbinden und viele, in vielen Bereichen auch bedarfsorientierter forschen, also weniger zum Selbstzweck, sondern uns wirklich anschauen, was, sind die, was ist der Bedarf auch in der Gesellschaft, um Forschung zu betreiben.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 den Seniors erlebt, da wünsche ich mir auf jeden Fall mehr Offenheit. Ich denke, das ist zum einen der Klimawandel, der sicher viel Einfluss auf die Naturwissenschaften haben wird und zum anderen die künstliche Intelligenz, die auf alle Bereiche sich sehr stark auswirken wird, woraus sich dann wahrscheinlich auch viele ethische Fragen ergeben.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 Also die wichtigen Fragen in der Wissenschaft werden sehr, definitiv Fragen über künstliche Intelligenz und der Klimaschutz sein. Und in meinem eigenen Fach, in dem es geht um Quantenkommunikation und energieeffiziente Kommunikation, wird das, denke ich, in, auch in Bezug auf Klimaschutz einen wesentlichen Bestandteil der äh, relevanten Fragen sein, wie wir effizienter und energiesparender kommunizieren können. Ja, ich glaube, die Rolle der Wissenschaft in der Gesellschaft sollte sich dahingehend verändern, dass wir offener sind und quasi den Elfenbeinturm verlassen und lernen, besser zu kommunizieren. Was auch bedeutet, dass wir in den Universitäten viel mehr Wert legen müssen, zu lehren, wie man gut zu der Öffentlichkeit und zu seinen Kollegen kommuniziert und korrekt wissenschaftlich arbeitet.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 Ja, ich denke, sie sollte sich ändern. Ich denke, die Wissenschaft sollte eine größere gesellschaftliche Verantwortung übernehmen, ähm, dahingehend, dass sie mehr m, Wissenschaftskommunikation halt betreibt, auch in die Gesellschaft hinein und damit vielleicht auch dazu beitragen kann, dass die Gesellschaft demokratischer wird und vielleicht auch Themen wie Gleichstellung dadurch ähm, angefasst werden.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 und dass gerade in den Zeiten, in denen wissenschaftliche Fakten gerne umgedeutet und instrumentalisiert werden, müssen wir selber unsere Fakten und Daten in der Öffentlichkeit bekannt machen. Ich wünsche mir, dass Sie sich in Ihre Zeit als Doktorand und Postdoktorand zurückversetzen.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 Zugriff auf einen Großteil der wissenschaftlichen Ergebnisse hat. Und dieses Missverhältnis sollte sich ändern. Ich denke, dass die Öffentlichkeit ein Recht darauf hat, wissenschaftliche Ergebnisse teilen zu können, bewerten zu können. Dafür müssen Ergebnisse nachvollziehbar und nachnutzbar sein. Deshalb im Sinne von Open Access und Open Science sollte sich die Wissenschaft weiter öffnen. Ich denke, dass auch Senior Scientists weiterhin offen bleiben sollten, zuhören sollten und äh, auch teilweise selbstkritischer sein sollten. Auch wenn das System gut für sie ist, heißt das nicht, dass es insgesamt gut ist oder dass es halt eben auch für alle gut ist. Und äh, manche guten Ideen lassen sich viel leichter vervollständigen oder realisieren, wenn äh, nicht nur bottom-up etwas passiert, sondern auch top-down. Auf jeden Fall alle gesellschaftlich wichtigen Fragen, wie zum Beispiel Klimawandel, Digitalisierung und die Wissenschaft sollte eben nicht in ihrem Elfenbeinturm verharren und ja, einfach ihre wissenschaftlichen Fragen, die sonst keinen interessieren, beantworten oder auch, was oftmals in ingenieurswissenschaftlichen Fächern der Fall ist, zum reinen Dienstleister der Wirtschaft werden. Auf jeden Fall. Ich meine, wenn man im Moment den Einfluss der Wissenschaft zum Beispiel auf die Politik sieht, am Beispiel Klimawandel, alle Wissenschaftler sind sich im Prinzip einig, dass dringend was geschehen muss, aber es geschieht einfach nichts. Also muss sich die Rolle der Wissenschaft diesbezüglich ändern, dass sie mehr Einfluss bekommt auf wichtige Entscheidungen. Und äh, was vielleicht auch noch wichtig wäre, dass der, der Wissenschaft eigentlich inhärentes Skeptizismus der ja bedeutend ist für die Wissenschaft, dass das als Denkmuster früh gelehrt wird und auch äh, ja, möglichst wichtig wird und dass eben nicht mehr ein Günther Jauch da sitzen kann und sagen kann, ich kann kein Mathe, aber das ist auch gut so. Bitte denken Sie auch an den Nachwuchs und sehen Sie ihn nicht nur als billigen Paperproduzenten.